Hallo, willkommen beim Golf mit Freude. Bedingungen sind nicht ideal, aber wir müssen trainieren. Und ich möchte in den kommenden Monaten ja yeah, auf diesem Kanal einen Wintertrainingskurs euch anbieten. Ist natürlich kostenlos, es wird zweimal in der Woche passieren und ich werde ja einfach ähm, Tipps geben, Ideen geben, wie du zu Hause und wenn es geht draußen, jetzt in den kommenden Monaten trainieren kannst. Mein Tipp für dich heute ist der Schlag von nassen Boden oder matschigen Boden mit dem Wedge. Ich habe jetzt ein Sandwich. Also wenn der Boden matschig ist oder sandig, ähm, da wo der Schläge schnell hängen bleiben kann, versuche beim Ausholen den Schläge eher lange unten am Boden zu lassen. Das ist gut, weil dann schwingt man nicht zu steil in den Boden. Du musst aber von da gucken, dass du das Gewicht verlagerst und etwas Bodenkontakt hast. Aber versuch mal, den Schläger ähm, ja, dicht am Boden zu lassen beim Ausholen. Und nicht vergessen, entschlossen durchzuschwingen. Der Schläger wird etwas hängen bleiben. Hauptsache, man trifft den Ball zuerst, okay? So, nicht gleich heben, den bisschen unten lassen und dann verlagen und durchschwingen. Ich freue mich auf das nächste Training.